und herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Tutorial-Reihe Nahtlose Arbeitsabläufe zwischen Unity, 3ds Max und Photoshop. Wie bereits in der Einführung besprochen, möchte ich mit euch einen Raum wie diesen hier neu erstellen und äh, euch zeigen, wie man ihn so ähm, bearbeiten kann oder so anlegen kann, das gesamte Projekt in Unity, dass man ähm, direkt nahtlos in 3ds Max die Geometrie bearbeiten kann und in Photoshop die Texturen. Fangen wir auch gleich an. Ähm, wir erstellen ein neues Projekt, indem wir unter File New Project ein neues Unity Projekt öffnen wollen. Ähm, Unity kommt mit diesem Wizard und ähm, wir müssen auf Create New Project klicken und hier auf Browse unsere Location suchen, auf der wir unsere, unser neues Projekt anlegen wollen. Ich habe hier einen Ordner erstellt mit Tutorials und ähm, Lesson 1 für unser Projekt. In diesem Ordner habe ich verschiedene Unterordner angelegt, einmal für das Unity-Projekt, für 3ds Max-Files und für unsere späteren Photoshop-Texturen. Wir klicken also auf den unity projektordner ordner und wählen diesen aus und erstellen ein neues Unity-Projekt. Hierbei ist zu erwähnen, dass wir keine der Pakete importieren zu Beginn. Wir möchten einfach ein sauberes Projekt am Anfang, was nicht zu viel enthält. Die Packages kann man im Nachhinein immer noch importieren. Zudem ist zu erwähnen, dass wir hier unten bei dem neuen Unity 461 die Möglichkeit haben, zwischen 3D- und 2D-Projekt zu wählen. Wir erstellen ein 3D-Projekt und klicken auf Create. Wie wir sehen, hat uns Unity eine neue Szene erstellt oder ein neues Projekt geöffnet. Und äh, ja, wir sehen eine saubere Szene ohne irgendetwas und ähm, so soll es ja auch sein. Da wollen wir beginnen. Ähm, ich zeige euch jetzt nochmal ähm, in der Folderstruktur, was Unity für uns getan hat. Hier ist unser Ordner für das Unity-Projekt. Wenn ihr diesen öffnet, hat Unity jetzt bereits einen Asset-Folder angelegt und verschiedene Dateien, die Unity zum Arbeiten benötigt. Im Asset-Folder könnt ihr nicht sehen, wir haben keine Inhalte und das ist ja auch richtig so. So wollen wir das haben. Ähm, wenn wir jetzt von hier aus weiterarbeiten, ähm, wollen wir möglichst nicht im File Explorer arbeiten. Das hat den folgenden Grund. Im File Explorer, wenn ihr irgendetwas in den File Explorer reinzieht, ähm, und verändert Unity, speichert für jedes Asset, was ihr anlegt, eine sogenannte Meta-File. Und äh, wenn ihr Dateien später aus eurem Asset-Folder löscht, dann kann es sehr leicht dazu kommen oder passieren, dass äh, die Links zu den verlinkten Dateien brechen und dass euer Projekt dann äh, kritische Fehler verursacht. Man kann Assets ähm, in diesem Asset-Folder anlegen, also wir könnten hier einen neuen Ordner anlegen und zum Beispiel dort ähm, einen Szene-Folder anlegen für unsere ähm, Unity-Scenes. Sobald wir hier einen Szene-Ordner angelegt haben und wieder nach Unity reinklicken, werdet ihr sehen, dass hier unter Assets auch dieser Szene-Ordner erscheint. Wie gesagt, das ist nicht zu empfehlen, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Macht die Sachen besser direkt in Unity, selbst im Projektwindow. Ja, hierzu könntet ihr jetzt, wenn ihr einen weiteren Ordner für eure Texturen zum Beispiel erstellt, unter Create Folder, einen neuen Folder erstellen, der Textures Text heißt. Und ähm, auch diesen haben wir somit angelegt. Ähm, wenn ihr jetzt nochmal zum Vergleich hier reinschaut, dort seht ihr auch schon die angesprochenen Meta-Files, die Unity zusätzlich zu euren, eurer Folderstruktur anlegt. Ähm, aber alles, was ihr im Projektmanager-Window ähm, seht, sind halt Dateien, die am Ende ähm, Unity wirklich physikalisch auf der Platte speichert. Das sollte euch halt bewusst sein. Und jetzt schließen wir auch den Assets-Folder hier. Gut, ähm, des Weiteren werden wir ähm, einen Folder benötigen für, <coughs> Entschuldigung, für die importierten Meshes und ähm, wahrscheinlich im späteren Verlauf auch noch für Skripts. Wie man sehr schön sehen kann, organisiert Unity das nicht viel anders als im Explorer und somit haben wir hier eine gute Folderstruktur. Was haben wir hier noch? Wir haben einmal die Szene selber, in der wir noch nichts haben. Wir haben das Game-Window, in dem wir später unser Spiel play testen können. Wir haben die Hierarchie. In der Hierarchie findet ihr alle Gegenstände, die ähm, Unity in der Szene verwaltet. Hierzu ist zu sagen, alles was in der Hierarchie aufgelistet ist oder gelistet sein wird, ähm, hat keine physikalische, äh, erzeugt keine Datei auf, dem, auf der Festplatte. Alles was ihr hier ablegt, existiert nur in der Unity-Szene. Gut, also unsere Folderstruktur ist etabliert. Wir haben eine Szene mit einer Kamera, keine Game-Objekte. Jetzt sollten wir zuerst einmal speichern, und zwar unter Files, Save Scene. Und wir nennen diese Szene Testzone und ähm, suchen uns hier in unserem Asset Folder den Szene Ordner und speichern diese Szene. Gut, ähm, wenn ihr hier jetzt auf Szene klickt, seht ihr, dass Unity das auch getan hat und diesen Testzone angelegt hat und hier oben seht ihr auch, dass wir uns in der Testzone befinden. Cool. Ähm, das nächste, was wir tun werden, ist ähm, unsere erst, unser erstes einfaches ähm, Mesh in 3ds Max anlegen. Ähm, Hierzu möchte ich aber auf das nächste Tutorial verweisen, nämlich Anlage der, äh, des Projekts für 3ds Max. Ähm ich halte diese Tutorials relativ kurz, unter 10 Minuten, wie bereits angesprochen, ähm, damit ihr euch selber aussuchen könnt, wie viel äh, ihr auf einmal aufnehmen wollt. Ich wünsche euch äh, weiter einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal. Euer Nico. Wenn ihr Anmerkungen und äh, weitere Comments habt, äh, postet bitte hier im Channel oder ähm, schreibt mir einfach äh, auf Facebook oder Twitter. Und äh, ja, ich werde versuchen, eure Anregungen in die Tutorials aufzunehmen. Tschüss!